Wenn du jetzt mit mehreren Personen zusammenarbeiten möchtest, dann hast du die Möglichkeit, Benutzer anzulegen, weil du brauchst ja nicht immer deinen eigenen Benutzer hinzuzufügen bzw. deine äh, deine Zugangsdaten weiterzugeben, ne? dann kannst du hier neuen Nutzer hinzufügen. Und ich sage jetzt mal zum Beispiel Hans Mayer. Ups, Tippfehler es noch Vorname, Nachname, Webseite, Sprache, würde ich hier sagen die website Anstellung außer du willst hier, dass er die Webseite in Englisch angezeigt bekommt, beziehungsweise auch das ganze Backend, was du hier dann siehst, dann ist alles in Englisch. Hier hast du die Möglichkeit, entweder ein Passwort zu generieren. Das generiert er immer so, dass es stark genug ist. Wenn du jetzt hier nur 1, 2, 3, 4, entsprechend das so eingibst, dann wird er motzen und sagen, hey halt, das ist ein schlechtes Passwort. Also hier am besten Passwort generieren, dann der Benutzer soll eine E-Mail zu seinem Konto erhalten und dann kannst du hier auswählen, Abonnent, Abonnent, nicht Abonnent, <lacht> Mitarbeiter, Autor, Redakteur, Administrator. Ich sage jetzt hier mal zum Beispiel ja so ein Redakteur, der braucht eigentlich nicht mehr als hier Beiträge hinzuzufügen und da ich aber auch die Page mit dieser Person designen will, gebe ich dem einen Administrator, dann fügen wir den neuen Administrator hinzu und wenn ich mich jetzt einlogge auf mein Gmx Konto. Das ist jetzt halt natürlich so ein bisschen meine Spam E-Mail Adresse. Aber ich sehe hier schon Roger Ruckstuhl, Testumgebung, Anmeldedaten. Ich kann also hier draufklicken und jetzt wird das Passwort nicht mitgesendet, sondern der Nutzer kann sein eigenes Passwort erstellen, indem er auf diesen Link klickt. Jetzt wird zwar das bereits vergebene Passwort hier angezeigt. Ich kann jetzt aber selbst eins eintragen, zum Beispiel, wenn ich will, oder ich kann neues Passwort generieren, Passwort speichern, anmelden und schon bin ich als Hans Meier hier wieder eingeloggt. Das ist also ganz einfach, um neue Benutzer anzulegen. Wichtig ist, du kannst dich selbst nicht löschen. Es ging jetzt vielleicht ein bisschen schnell. Du kannst hier anklicken und sagen löschen, übernehmen. Da wird hier angezeigt, du kannst dich nicht selbst löschen. Du hast aber die Möglichkeit als Administrator hier diese Person zu löschen. Das wäre also möglich. Also aufgepasst, wenn du jemandem Administrator zugriff gibst, dass du dieser Person auch entsprechend vertraust und sie äh, deine Webseite dann nicht kaputt macht oder dich als Administrator rausschmeißt.